Einen wunderschönen Tag. Guten Tag, tut mir leid. Ist Gott, Thomas Schmidt, mein Name. Ganz schön Formen leise. Enthält. Da müssen wir mal doch mal an der Lautsprecherschraube drehen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja. Herr Hartmut, ich bin Angelo. Wie geht es Ihnen? Alles wird bei dir? Ja, mir geht ganz gut. Was möchten Sie denn? Äh, ich melde mich wegen hier Interesse an Onlinehandel. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Finanzbetrüger mitgebracht, die uns das Geld ordentlich aus der Tasche ziehen wollen und, naja, dabei jede Menge Geschichten erfinden, wie ihr ganz schnell reich werden könnt. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden Telefonaten. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, tut mir leid. Ist Gott, Thomas Schmidt, mein Name. Ganz schön leise. leise. Da müssen wir mal doch mal an der Lautsprecherschraube drehen. Hören Sie mich? Ganz schlecht. Schlecht. Okay. Ja, sehr ich leise. Fast nicht zu hören. Hier. Fast nicht. Okay, ich spiele mein Bestes, dass das Ganze rangeht. Gut, äh, ich erkläre ganz kurz mein Anliegen, wie erwähnt. Es geht ja bezüglich, dass Sie sich unsere Werbung da angemeldet haben für das Thema Trading. Ich sehe schon. Also auf diesem Gespräch wird hier jetzt gerade eben nichts mehr, oder? Nee. Darf ich noch eine Frage stellen? Du Sie Daten? Nein, Warum unterlassen Sie Daten, wenn Sie irgendwie halt ein gewissen Unternehmen nicht möchten? Haben Sie nicht ja, versucht, um tun? eure Zeit zu verplempern. Ihr hört's schon. Hier wird es ein sehr interessantes Gespräch. Der Betrüger weiß von Anfang an Bescheid, dass er hier bei uns nichts mehr verkaufen wird. Tja, das Abstruse ist, das Gespräch ist aber hier noch lange nicht zu Ende. Das Gespräch das geht hier ein ganzes Weilchen. Tja. Und zu dem Thema, warum hinterlasse ich meine Daten und äh, will dann nichts von denen? Ja, ist ganz einfach. Man hinterlässt ja seine Daten nicht bei denen auf der Webseite, sondern in einer Werbeplattform. Zum Beispiel Höhle der Löwens, irgendeine Werbeanzeige, die man zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram in den, ja, zwischen den Kommentaren oder zwischen den Beiträgen sieht. Ja, und da trägt man sich dann ein, wenn man auf die Masche reinfällt und seine Daten halt da eben einträgt, dass man reich werden kann. Ja, und dann wird man bei irgendeiner Firma rausgeschmissen. Manchmal sieht man das nicht mal. Da steht im, äh, im, im Computerdisplay, steht dann einfach nur, ja, sie werden dann angerufen. Oder die Variante, es öffnet sich direkt eine Seite, man ist im Konto und direkt im Einzahlsystem. Anstatt vielleicht mal irgendwelche Informationen über das In äh, Unternehmen zu geben. Ja, und da wundern die sich, dass man daran dann kein Interesse hat. Tja, aber schauen wir mal, wie das Gespräch hier weitergeht. Super. Ja, das habe ich doch bis jetzt tagelang nicht gehört. Aber ja. warum machen wir sowas? Na, weil ihr Betrüger seid. Und wenn ihr mit mir redet, dann könnt ihr in der Zeit mit anderen Menschen nicht reden. Und in der Zeit könnt ihr dann andere Leute nicht verarschen und um ihr Geld betrügen. warum wollen wir das wissen, dass wir halt Betrüger sind? In dem Moment, in dem du überhaupt anrufst, weil du brauchst in Deutschland ein Double Opt-In. Und dadurch, dass du das nicht hast, also dich nicht mit einem Telefonautomaten abgesichert, dass äh, du überhaupt anrufen darfst und dass du nicht automatisch aus Versehen irgendeinen falschen Menschen anrufst, alleine das zeigt, dass euer Callcenter illegal arbeitet und das reicht aus. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum man so Daten hinterlässt, um Leute... Habe ich doch jetzt erklärt. Wenn du gut zugesagt hast, hast du es begriffen. Weil du kriminell bist, werde ich dir das, das Leben schwer machen. Ich ja nicht. Das doch das Hauptstadt weiß ich. Sie. Doch, das habe ich, das heißt, ich habe dir doch gerade erklärt, dass du, weißt, andere du rufst illegal Kunden, die an. die arbeiten, denken halt nicht so. Warum illegal? Sie haben selber ihre Daten hinterlassen, damit man sie anrufen kann. Du bist ich kriminell, weiß, da illegal du rufst, sein, ja, nein, nein. An. nein, dann beweise, dass ich die Daten hinterlassen habe. Mit dem Double Opt-In, dann beweise es. Weil ich kann dir beweisen, wenn du ohne Double Opt-In anrufst, bist du kriminell. Weil du darfst in Deutschland ohne Double Opt-In die Leute nicht anrufen. Sie haben ihre Daten auf hinterlassen. Gib mal bei ich Google einen Double Opt-in und beläs dich mal dazu. Dann weißt du vielleicht gut, auch, dass du das, das brauchst. Gut, aber sie suchen halt andauernd nur Seiten, wo man Seiten anmelden kann. Sie Richtig. verlassen sie und dann sagen Richtig. sie Double up, Double up, warum? Richtig, na wenn du, wenn du anrufst, ohne Double Opt-in, darfst du ja nicht. Damit bist du automatisch kriminell. Damit scheißt du automatisch auf deutsche Gesetze. Und dann werde ich, ich dich ich automatisch doch. auf YouTube veröffentlichen. Verlernt ihr mich mal. Macht mir das YouTube-Programm ein bisschen interessanter. Belernen Sie mal die Leute und die anderen Konzepte, wie das Ganze mhm. funktioniert. Also grundsätzlich ist man ohne Double Opt-in, muss ich hier an der Stelle mal ein bisschen berichtigen, nicht automatisch kriminell. Na, also brauch, man braucht in bestimmten Fällen ein Double Opt-in. Zum Beispiel wenn man werben will. Wie jetzt hier in diesem Fall. Na, also Telefonwerbung. Ein Double Opt-In funktioniert ganz einfach so. Ihr tragt eure Daten in dem Formular online ein, Klickt das Häkchen an, ja, ich möchte Werbung haben. Drückt doch weiter. In dem Moment müsste dann euer Telefon klingeln oder eine SMS ankommen bei euch auf der Handynummer und dann ist dann PIN-Code drin oder wird eben durchgesagt. Diesen PIN-Code, meistens so sechsstellig, den gibt man dann direkt in dem Formular wieder ein. Dann drückt man auf Bestätigen und schon habt ihr bestätigt, dass eure Telefonnummer auch eure Telefonnummer ist. Denn ansonsten kann man ja gar nicht wissen, dass eure Telefonnummer auch eure Telefonnummer ist. Sonst kann ich hier jeden eintragen. Das erkläre ich ja auch noch im weiteren Gespräch. Ich könnte ich ja meine Ex äh, eintragen, ich könnte, ähm, ich, da, ne, also irgendeinen Chef, den ich nicht mag und schon wird man mit Telefonwerbung bombardiert. Und um das eben zu vermeiden, gibt's das Double Opt-In. Und so kann sich die Firma letztendlich absichern, dass da auch seriös angerufen wird und der Kunde das auch zugesagt hat. Ansonsten, tja, ist die äh, Firma auf ziemlich dünnem Eis, denn sie macht sich strafbar. Telefonwerbung ist in Deutschland nicht erlaubt, wenn ihr es vorher nicht erlaubt habt. Ihr müsst erst bestätigen, dass ihr das wollt. Naja, und ohne Double-Opt-In kann die Firma eben das nicht nachweisen, dass ihr das so wolltet. Machen wir. Machen Zeig wir, mal ich. ganz kurz. Damit das ja, ja. Programm interessanter, glaube ich mal. Mhm. Was ist ein double Erklären dir mal ganz kurz, was brauchen jetzt Betrügerunternehmen zu machen, damit sie halt nie mehr wieder als Betrüger genannt werden können? Da habe ich doch gerade erklärt. Du brauchst einen automatischen Anrufbeantworter, der äh, bei mir anruft und einen PIN durchgibt, den ich dann eintrage. Und dann weißt du, oder mhm. oder nur so, ausschließlich nur so, kannst du wissen, dass das auch meine Telefonnummer ist, mit der du mich da anrufst. Ansonsten kann ich doch meine Nachbarin eintragen. Meine Ex-Chefin, meine Ex, weil ich sie nicht leiden kann, trage ich da tausendmal ein, damit ihr die denn nervt. Und genau das ist in Deutschland illegal. Und dafür brauchst du ein Double Opt-in. Damit musst du dich technisch absichern, damit du nicht aus Versehen jemanden Fremden anrufst. Weil, wenn du das nicht tust, bist du automatisch in Deutschland kriminell, weil du dich nicht an ein Gesetz hältst. Ja, wie gesagt, nicht ganz automatisch kriminell, aber zumindest ist da irgendwas faul an dem Anruf. Und seriös ist das nicht, wenn man einfach irgendwo bei Leuten anruft und ja einfach wirbt, ohne dass derjenige das definitiv bestätigt hat. Okay, das heißt, du benutzt das Internet, damit du telefonieren kannst. Das macht dich jetzt nicht zu einem Betrüger oder was weiß ich, Kriminellen. Ja, du bist ja der Kriminelle. Aber wir als Unternehmen, der das Internet irgendwie dazu benutzt, um dich zu telefonieren sind automatisch kriminell, das heißt doch wie anderen Großunternehmen auch, oder? Nee, das habe ich gesagt. nicht gesagt. Du rufst ja die Leute an, ohne nachzufragen, ob sie das wollen. Nee, ich rufe an, weil sie halt die Interesse gezeigt haben. Nee, das kannst du das doch gar nicht wissen, nicht. ob die Telefonnummer, die dahinter steckt, Interesse gezeigt hat. Das kannst du gar nicht wissen, das ja, wird nirgendwo abgefragt, zu keiner ja, Sekunde wenn man sie angibt und wenn man den Namen dann darf man angibt die nicht einfach anrufen. Auch, man darf das nicht das einfach nicht, jede Telefonnummer heißt, anrufen, die man da irgendwann mal eingetragen hat. Das ist in Deutschland verboten. Die Gesetze werden Jahr und Jahr immer schlimmer. Warum die, also ja, und du darfst es da nicht rein. tun, du darfst ja, hier es nicht das anrufen, mach das, das aber. Schlimm, ehrlich schlimm, wie ja. man seine Zeit einfach nur so verschwenden kann. Ja, du verschwendest ja deine Lebenszeit Gut. damit, indem du Leute erpresst, Leute abzockst schlimm. und danach schlimm. ist eure Scheißfirma sowieso die, wieder offline. Habe ich sie gezwungen, was bei uns zu machen? Nein, habe ich Außerdem, nicht. Außerdem, weißt ich du, was, was noch illegal ich. ist an deiner Firma? Du rufst mich mit einer Mit einer was? Mit einer gespooften Telefonnummer, mit einer illegalen, gefälschten Telefonnummer. Okay. Das ist der größte Beweis, dass dein Callcenter illegal ist. Weil ich muss deine Telefonnummer, muss ich zurückrufen können. Und das kann man nicht. Deine Telefonnummer existiert gar nicht. Kann sie auch nicht. Also wenn ich den ganzen Tag damit telefoniere, ist ja eine One-Way-Nummer. Tja, und One-Way-Nummer ist auch absoluter Bullshit. Natürlich kann man Telefonnummern so einstellen, dass man sie nicht zurückrufen kann. Zum Beispiel, dass man eben einfach ja, blockiert, dass ein Anruf eingeht. Man kann sie dann zwar zurückrufen, aber zum Beispiel wird vom Automaten dann automatisch aufgelegt. Aber in einem Callcenter muss das so sein, das ist gesetzlich geregelt, wenn euch ein Callcenter angerufen hat, dann müsst ihr die Rufnummer zurückrufen können. Was legal ist, also man muss sich jetzt vorstellen, da sitzen 100 Leute. Da sind natürlich jetzt nicht 100 verschiedene Telefonnummern, das ist ganz klar. Es wird auch quasi eine Hotline-Nummer angezeigt. Oder man darf halt dafür dann eine Hotline-Nummer einrichten, dass für alle Telefone, die da stehen, alle mit derselben Telefonnummer, in der, also in der Ausgangsrufnummer, überall die gleiche Rufnummer angezeigt wird, damit ihr die dann zurückrufen könnt. Und natürlich ist klar, dass der den ganzen Tag telefoniert und nicht selber rangehen kann. Aber es muss eine Abteilung existieren, die da rangeht, wenn man diese Nummer zurückruft. Tja, und das tun die Betrüger halt eben nicht, weil sie ganz einfach wissen, dass sie illegal anrufen und irgendeinen Quatsch verkaufen. Und aus diesem Grund kann man die Telefonnummern halt einfach nicht zurückrufen. Spoofing ist quasi Rufnummernfälschung. Beim Spoofing kann man einfach irgendeinen Quatsch eintragen. Das heißt, bei euch im Telefondisplay steht dann irgendwas drin, beispielsweise 123456. Oder sogar die Telefonnummer von der Polizei könnte da drin stehen. Oder ich kann genau auch deine Telefonnummer dort einblenden lassen, wenn ich sie weiß. Ja, und das nennt man dann Spoofing, also gefälschte Telefonnummern. Und solche Nummern sind in der Regel nicht zurückrufbar. Im schlimmsten Fall landet ihr sogar bei irgendwelchen Privatpersonen. Also wie gesagt, ich kann ja auch deine Telefonnummer dafür nehmen. Und dann steht die auf einmal im Telefondisplay, ob, ob, obwohl ich gerade damit raus telefoniere. Technisch ist das ziemlich einfach, in Deutschland jedoch verboten. Ich muss ja, das ist, das ist ich in, Deutschland Nummer, wo zerreißt, in Deutschland auch In Deutschland, wenn mich ein so, Callcenter-Mitarbeiter so. anruft oder irgendeine Firma, ja. dann ist es in Deutschland gesetzt, dass ich diese Telefonnummer zurückrufen können muss. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn man die anrufen doch, könnte. Stell dir mal vor, ich habe über 200 Gespräche am Tag. Und da sollte soll mich hm. jemand so andauernd nochmal anrufen, wie soll ich die Arbeit dann irgendwie schaffen, hm. ist das ist. unmöglich. Oh, verstehst es ja nicht, nur, dass deine Intelligenz nicht kann. funktioniert, also, das Support. hast du doch jetzt bewiesen. Ja, hier war meine Seite der Leitung leider ein bisschen unterbrochen. Keine Ahnung, ich habe hier irgendwie gerade selber momentan ein paar Problemchen mit meiner Internetleitung. Ja, also nochmal zum Verständnis. Natürlich soll der meinen Rückruf nicht annehmen müssen. Was logisch ist, ist, dass äh, irgendjemand anders da rangehen kann. Dafür kann man ja eine extra Abteilung schaffen, oder muss man ja tatsächlich sogar, wenn er nicht selbst da rangehen kann. ist doch logisch. Wenn wenn ihr bei eurer eurer Banktante zurückruft, ist das auch in vielen Fällen so, dass ihr nicht wieder automatisch bei der Tante von der Bank landet, sondern im Callcenter. Und die sehen dann im besten Fall, was die Banktante von, von euch wollte. Ja, und so ist es dann auch seriös. Das, was die hier machen, definitiv nicht was man oh, dir sagt. Ich hab's dir doch gerade erklärt. Und du sagst wieder du hast dazwischen. So viele hast du noch was Interessanteres zu sagen? Nö. Nö? Also ich glaube, der Kipp wird irgendwie nicht so interessant. Also so viele Kicks wirst du nicht irgendwie haben. Ach, glaub mal. Also viel rausholen konntest du jetzt nicht irgendwie von mir, oh, aber... Muss ich auch nicht. Das, ist, das zeigt eigentlich nur, wie du intelligent bist, im Endeffekt. ich weiß. Nicht. Tja, letztendlich bin ich nicht der Kriminelle. Du bist der Kriminelle. Das behauptest nur du, ich habe das nicht gesagt. Also, seine Meinung, jeder ja. hat Recht auf seine eigene Meinung. Das behaupte Meinung ich nicht, das, das so du ja, indem du mit, mit einer normalen Telefonnummer anrufst, denn das ist illegal, und du rufst auch illegal auf dieser Nummer hier an. Also, du machst Na, dich gleich mit zwei Sachen gleichzeitig strafbar, und merkst es nicht mal, und versuchst dich dann noch irgendwie mit irgendeinem sinnlosen Quatsch rauszureden. YouTube, keine Ahnung, irgendwie so ein YouTuber. Mhm. Sollte was Interessantes natürlich auch mal drauf haben. Ja. Ja, keine Ahnung, der meint, dass wir die illegale Unternehmen sind, versuche da handy äh, nummer anrufen was also das ist. Und jetzt beschimpft er mich die ganze Zeit, äh, keine Ahnung. Hat er hat die Daten hinterlegt? Ja, er hinterlegt, aber der meint, ja. Äh, ja, ja. Ich weiß nicht. Schön, dass er sich nebenbei noch mit irgendeinem Kollegen da im Hintergrund unterhält. Tja, macht das Ganze natürlich nicht äh, gerade seriöser. Denn nun stellt euch mal wieder eurer Bank vor. Ihr redet mit eurer Banktante und ihr seid da wegen irgendwas aufgebracht und erzählt, dass das alles so nicht sein können. Dann dreht die sich um zu einem Kollegen und schnackt mit, mit ihr, währenddessen du dran bist, darüber, wie doof du eigentlich als Kunde bist. Ich meine, hat er jetzt so nicht exakt gesagt, aber vom Prinzip kommt ja so rüber. Ne? Also da, da kommt man sich ja komplett verarscht vor als Kunde. Wenn sich der Mitarbeiter am Telefon einfach umdreht zu einem anderen Kollegen und äh, über euch dann ablästert, währenddessen ihr noch dran seid, also irgendwie... Weiß ich auch nicht. Es wird immer kurioser mit diesen Callcentern. Machst du ihn jetzt mit dem? Ich weiß nicht, was jetzt, ich mit dem machen Und so Ein Bierchen zu trinken oder? Ja, vielleicht. Wer kommt der denn? Keine Ahnung. Hast du mal Bock ein Bier? Ist ja schon zusammen? Nicht mit Kriminellen. Ich sag ja, das glaubst du ja nur du. Jeder hat recht auf seine eigene Meinung, besonders jetzt in Deutschland natürlich auch. Mhm. Mhm. Gut, dass ich die nächsten halbe Stunde keinen Termin habe. Lass dir ein bisschen mal die Zeit vergehen. Ja, ja. Gut. Was gibt's du Neues bei dir? Ja. Schon ein paar neue Tipps hochgetragen? Ja. Wie heißt das? Hey, ja, wie heißt dein YouTube-Kanal? Ja. Call-Center. Callcenter-Betrug. Google mal, ich will ja. mal sehen. Ja. Ich schau wie viel du Abonnenten hast. Ja. Call Center. callcenter Center Was gibt's da noch so? Ist das? das? Nee. Nee. Ja, wie Callcenter-Betrug einfach nur, oder? Wie heißt denn äh, Kanal? Der Christian. der Christian? Nein, das ist nicht der Christian. Christian macht Professioneller. Der hat mehr Fantasie. Mhm. Ah, der Christian. Wer ist denn der Christian? Also lustig, dass wir unseren Kanal hier gleich gefunden haben, aber ist sind jetzt Christian. Ist ja nicht Marco, der immer seinen Namen sagt. Ich weiß es nicht. Aber was? Hä? Also ich meine, die kennen ja schon Scambater. Denen ist das ja bekannt. Er ist ja auch relativ schnell hier auf YouTube gekommen und alles. Aber was, was, was, hä? Naja, also ich meine, wie will der sich jetzt noch als seriös verkaufen, wenn sie sich lustig über die Kunden am Telefon machen und gleichzeitig aber über, über diese ganzen Scammer-Geschichten auf YouTube Bescheid wissen? Also es macht alles keinen Sinn. Da verrät sich doch hier selbst, dass er ein Betrüger ist. Ich meine, das macht er ja sowieso, dass er überhaupt schon angerufen hat. Aber vom Prinzip her wird es doch nur noch unterirdisch. Ist dann der ja, keine Ahnung. Ähm, lass mal schauen. Was gibt's denn noch? Ich kann dich nicht finden. Also so wenig Follow hast du, dass du nicht mal auf die Suche Suchleistung kommst. Mhm. Nein, Call-Center, das ist ja nicht. Ey, meinte, ja. Irgendwas Call Center keine Ahnung. Ja, hab ich doch gesagt, Callcenter Fun. Call Center Phone. Call Center Phone. Das ist ja Callcenter Fun. Call Center Phone. Ja, natürlich sage ich dem hier nicht direkt den richtigen Namen vom Kanal. Wir wollen ihm ja nicht noch irgendwie die Möglichkeit geben, über 20 Ecken äh, seiner eigenen Videos zu claimen. Ist ja logisch. Tja, aber schon irgendwie nett, dass er sich jetzt damit beschäftigen. Ich meine, er hat ja auch jetzt hier noch gesagt, dass er jetzt sobald einen Termin hat und bis dahin noch seine Zeit ein bisschen verplempern möchte. So, mit Seriosität. Es kann doch gar nicht. Also, er versucht hier äh, abzustreiten, dass er ein Betrüger ist. Erzählt aber, dass er jetzt mit mir seine Zeit verplempern will, bis er dann den nächsten hat. Also den Termin. Wahnsinn. Wirklich nur noch Wahnsinn. Es wird immer verrückter. Okay, da haben wir dich. Mhm. Was haben? Nein, das ist ja immer sein... Ich will aber sein willst, Zimmer, ja. willst du mal seine Stimme? Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt der Kollege. Ich habe mal kurz übernommen. Also bist du bist der andere Kriminelle aus dem Callcenter. Wenn... Das jetzt meinen? Okay. Nee, das meine ich nicht, das weiß ich. Ihr ruft mit einer gespuffen Rufnummer auf einer nicht freigestellten Telefonnummer an. Aber Sie sind nicht von CallCenter Fund. Meinst du? Sie sind jetzt nicht von CallCenter Fund, Die Stimme würde ich erkennen. Aha. Ich folge schon den Kanal. Aha. Ja. Aber Aha. das ist sie nicht. Na dann. Aha. Aber warte das sind ab. sie bestimmt nicht. Na dann warte mal ab. Wollen Sie mal die Originalstimme hören? Gib mal mein Handy da. Dein braucht. abspielen? Nee, nee, nee, nee. Ich wollte dir was jetzt abspielen von Callcenter-Fun, dann kannst du ja mm. deine Stimme hören. Also mm. die Originalstimme von den YouTuber. Dann mm. kannst du mal schauen, wie es so klingelt. Mm. Also bestimmt sind sie jetzt nicht von Callcenter-Fun. Ich dachte, ich dachte jetzt wirklich, äh, das ist der Originale. Deswegen ja, wollte ich mit denen sprechen, aber nee, ist ja nicht. Sch Entschuldigung, mit Fakes gebe ich mich mm -hmm. nicht raus. Ich gebe sie weiter. Mm. Mm. Den Kollegen gerade ihn sehr enttäuscht. Er sagt, ja, hm. passiert. ist nicht schlimm. Aber ihr seid ja eh nur abschrauben. Okay, schau mal. Entweder da, ich dachte, das ist ähm, Christian. Du den Christian kenne ich Christian, er, der arbeitet mit den Typen. Nee, nee, seinen richtigen Namen gibt es jetzt nicht. Also ja. ich kenne Christian, der arbeitet mit ihnen zusammen in Ich dachte, das ist dein Kollege. Nee, ist er ja nicht. Das ist der mächtiger YouTuber, YouTuber, der einen neuen ja, Kanal irgendwie ja, als geöffnet nee. hat und in dem Sinne einfach mal jetzt. Na, Meinst du? Uninteressant. Okay, gut. Schon irgendwie lustig, wie die jetzt über den Kanal die ganze Zeit philosophieren. Ja, absolute Wahnsinn. Und die verkaufen sich als halt seriös. Naja. Wer mag, kann natürlich gerne mal den Kanal äh, Callcenter-Fun besuchen. Das ist der große Kollege hier, der quasi in Deutschland, soweit ich weiß, zumindest damit äh, zum größten Teil angefangen hat. Kai-Uwe Meyer war, glaube ich, noch ein bisschen vorher, aber den gibt es ja schon nicht mehr. Und der Callcenter-Fun, der hat hier in Deutschland, glaube ich, das Thema am größten gemacht von allen. Hast du selber gehört? Wenn er ein einen wirklich Kanal hätte, ja? den anschauen kannst könnte, okay. Wär's vielleicht, ja wir uns da da Schau mal, der braucht, der ja braucht, ja. braucht, braucht, auch eine gewisse Arbeit. Das schätzt er mich. Das ja. macht bestimmt auch nicht zu Hause. Ja. Hat sich kam auf die Idee, weißt du, was, ich lasse ich lasse ja, einfach mal, keine Ahnung, was der macht, aber wir, er, wie er, er lässt sich, Habt er lässt bestimmt so seine Daten überall hin und damit er einfach Materialien sammeln kann von verschiedenen Call Und er denkt, dass jetzt ein YouTube-Star irgendwie Stimmt. So Bestimmt. Ha? Meinst YouTube? du? Gib ihm mal ein paar Tipps, Mann. Gib ihm mal ein paar Tipps, wie YouTube-Kanal auf. Ja, erstmal sollte er aufhören zu fluchen. Das wäre das Beste, glaub mir. Sollte ich schon die Geschichte irgendwie spannender machen, interessanter. Das ist ein Rat von allen Kollegen hier, soll ich mal so sagen. Wer weiß, vielleicht folgen wir dir auch irgendwie mal. Wird das sein? Aber wenn du gut bist. Aber wenn du gut wenn bist, wenn du unter Youtuber bist, dann ja. können wir dir folgen. So <lacht> nicht. Oh Mann. Ich bin gespannt, was der da so abschneiden wird, also was der daraus machen wird. Wie gut er halt im Cutting Aber ist. Das siehst du nicht, das kannst du nicht auf diesem Kanal sehen. Hm? Er ah, meinte, der wird uns da irgendwie ist da. Aber okay. Und ja, bei. wie heißt der? Schlitzekacke, also... Flitzekacke. Na... Felix Schlitzekacke. Ja, ja, gut, der, der andere, der hat da... originellere Name. Originellere, <lacht> ja? Ja, ja, ja. Sag ja, das ist neu. Das is ist <lacht> neu. Das ist neu. Ja, aber das ist ja Play, das ist ja original. <lacht> ich dachte jetzt, ich wollte nur die sprechen, aber nach... Äh, ...das ist immer das ganz anderes. Ja, <lacht> ja. Uh, Ein Noob, wie man so sagen würde, in der Game-Welt. Okay. Ich glaube, das war's ist schon Wahnsinn, wenn man den Betrügern einfach mal den Spielraum lässt und sie sich selbst überlässt, währenddessen sie sich da ja, zu zweit unterhalten und man sich selber in das Gespräch schon selbst rausgenommen hat. Hm. Ist ja Wahnsinn. Tja, aber wenn ihr wollt, dass wir hier auf dem Kanal ein bisschen größer werden, dann bin ich absolut auf eure Unterstützung angewiesen. Drückt also gern den Abo-Button, am besten mit Klingelglöckchen, Dann gibt es auch immer eine kleine Info, wenn es was Neues gibt, dann werden wir hier auch natürlich ein bisschen größer. Aber ich habe euch noch ein Telefonat heute mitgebracht. Schauen wir mal da noch mal rein. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Hartmut, ich bin Angelo. Wie geht es Ihnen? Alles gut bei dir? Ja, mir geht ganz gut. Was möchten Sie denn? Äh, ich melde mich wegen Ihrer Interesse an Onlinehandel. Das glaube ich nicht. Aber Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht, deswegen ich möchte ein paar Informationen mit Ihnen teilen. Aber wissen Sie, was ist online handel, wie es funktioniert? Ja, aber da gehört ihr ja nicht dazu. Ja, okay, aber Sie haben die Möglichkeit, alles besser zu verstehen, wie alles funktioniert, okay? Ja, Und dann ist die eigene Entscheidung, was Sie wollen machen. Ja, das funktioniert ja bei euch nicht. Aber wieso? Haben Sie Erfahrung daran? Haben Sie in die Vergangenheit investiert? Nee, ich habe nicht in die Vergangenheit investiert. Das geht aber auch gar nicht. Wieso? Ja, weil man nicht in die Vergangenheit äh, investieren kann. Okay, aber Sie haben die Möglichkeit, überhaupt jetzt eine Partnerschaft mit unserer Firma zu anfangen, äh, damit Geld zu verdienen. Das ist leicht. Ja, aber, Sie aber werden... kann man doch kein Geld verdienen? Aber was machen Sie beruflich, Herr Hartmut? Was ich beruflich mache? Ja, Fember genau. Da. Was? Wiederholen wieder? Rollen, Okay, aber okay. Äh, etwas mehr zu verdienen, okay, in dieser okay. schlechten Zeitraum wird sein toll. Okay. Welche schlechte weil es gibt Haben Sie gerade schlechte Zeiten? Ja, es gibt eine Inflation. Die Preise aufsteigen, hingegen die Löhne nicht. Und Sie haben die Möglichkeit, mindestens alles zu ersetzen. Ersetzen Sie, was Sie mehr bezahlen, als wie viel hast du bezahlt für einigen Monaten. So. Wo, wo haben Sie denn die Inflation gerade? Warum sind die hingelegt? Irgendwo, in die Lebensmittel, in die Rohstoffreise und so haben weiter die, und so weiter. Haben Sie die da gefunden, ja. Okay, aber etwas mehr zu verdienen ist immer toll. Wann es gibt eine Inflation oder wann es gibt keine Inflation. Geld verdienen ist toll. Warum, das ist der Grund, dass Sie aufwachen jeden Morgen und in Arbeit gehen, oder nicht? Verstehe ich nicht. Ja, ja, du erwachst jeden Morgen und gehst arbeiten, damit etwas mehr zu verdienen. Geld zu verdienen ist immer toll, oder nicht? Nee. Nee? Nicht wieso arbeiten toll. Sie? Wieso arbeiten Sie? Wann ist Weil. nicht toll? Ja, wer sagt denn das? Wieso bist gerade nicht in den Urlauben, aber du arbeitest? Wann ist nicht Geld toll, Urlaub. Geld zu verdienen? Ich habe doch gerade Urlaub. Hm. Aber wenn du wolltest kein Geld, wieso arbeiten Sie? Entschuldigung, Nein. ich kann das doch. nicht verstehen. Also ich hab warum gehen Sie in die Arbeit jeden Tag? Ja. Mache ich doch gar nicht jeden Tag. Okay, wann Sie gehen, ist mir egal, zweimal pro Woche, dreimal pro Woche, ich weiß das nicht, wie drei viel Mal. wir arbeiten. Aber warum arbeiten Sie, wann Sie wollen kein Geld verdienen? Na, no, weil man ja von irgendwas überleben muss, das hat ja nichts mit Wollen zu tun. No, no, ich habe das verstanden, aber du hast mir gesagt, ich ist zweifelig. nicht wichtig Geld zu verdienen, ist egal. Aber wieso? Ja, egal. egal. Geld ist doch jetzt nicht das Wichtigste, oder? Nein, nein, ich kann Ihnen nichts zwingen, Entschuldigung. Aber, Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht und deswegen, ich melde mich an. So, ja, ich habe eine Grunde, ich habe eine Grunde, Ihnen zu rufen. Sie haben Welche bei uns Stunde? eine Anmeldung gemacht. Ja, du hast bei uns eine Anmeldung gemacht, vor zwei Monaten. Deswegen rufe du. ich Ihnen an, okay? Aha, das glaube ich trotzdem nicht aber ich habe die Möglichkeit alles zu überweisen aber ich habe die Möglichkeit alles zu beweisen du hast bei uns eine Anmeldung gemacht aber ist alles egal lass mich ein paar Informationen mit ihnen teilen okay kannst du dir mal ein vernünftiges Headset holen Was? kannst du dir mal ein vernünftiges Headset holen was muss ich wiederholen Nee, ein vernünftiges Headset holen Okay, gerade ich habe den Mikrofon klingt so als wer das würde das irgendwo drinstecken wo es nicht hingehört okay ich habe das schon erklärt ich kann Ihnen nichts zu zwingen aber mindestens gib mir einen Grund wieso sie aber haben kein Interesse du kannst ja Interesse. nicht mal Ansatz Deutsch. da sollen wir das glauben nein ich habe die Möglichkeit noch weiter zu sprechen aber gib mir einen Grund damit du kein Interesse hast und so ich werde gerne deine Nummer löschen oder streichen und verschwunden deine Nummer du bist, von meiner Liste. Aber gib mir eine, eine, eine, eine Das Ist ja witzig. Nein, aber ich brauche eine Gründe, damit deine Nummer zu löschen. Ja? Gib mir eine Gründe und dann ich werde gerne deine Nummer löschen. Ja. Glaub ich. Aber du kannst ja nicht Ich werde Grunde das gerne machen. Du Kannst ja nicht mal richtig stolz nicht mal nicht mal nicht mal ein bisschen eigentlich. Das, ist ja Aber das sind Ausreden, meine, mein Liebe. Du ja. wolltest Ausreden zu das finden, weil du wolltest das nicht, nicht mich antworten. Okay? Warum verändern Sie die Gespräch? Okay? Es gibt das heißt ein anderes Sie. Gespräch. Wir sprechen über die Onlinehandel. Okay? Das heißt Und ich habe Ihnen gefragt, ich habe ja. Ihnen gefragt, gib mir eine Gründe, okay? Geben, Eines, eine, eine, eine seriöse, wollen. eine seriöse Gründe. Ja. Und ich werde gerne deinen Namen löschen. Du das musst nicht die Gespräche Namen. verändern. Du musst nicht Ausreden zu finden, okay? Das heißt Ihren Namen, nicht deinen Namen. Okay. So, ja. ich werde Ihnen Onlinehandel lernen und du wirst mich sehr gut das die Deutsche Sie lernen. Du wirst die Deutsche lernen. Aber ich bin aus Bruder, ich bin Italienisch, ich komme aus Italien. und... Ja. Äh, Albanien. Was? Albanien. Wo bleibt äh, ist die Innenstadt von Tunesien oder nicht? Ne, Albanien. Wo bleibt Albanien? Ja, du kommst doch aus Albanien. Vielleicht ich habe das schon gehört. Ich weiß das nicht. Wo bleibt okay. dieses Land? Aber ich habe gehört, vielleicht ist die Innenstadt von Tunesien. Ist eine Stadt oder ein Land? Es ist ein Land. Wo? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, oh, ich habe immer da. gedacht, dass Albanien ist die Innenstadt von Tunesien oder Ma Marokko. Ich weiß das nicht. Und du hast Ahnung von Trading? Ah, ich habe keine Ahnung von Trading. Ja, das merke ich. Ah, okay. Ja, Fragen das Sie das mich über etwas. Alles. Stellen Sie mich eine Frage und wir haben die Möglichkeit zu schauen, ob ich kenne diesen Bereich oder nicht. Ja, da brauchen wir glaube ich gar nicht überlegen. Stellen Sie, stellen Sie mich eine Frage. Stellen Sie nee. mich eine Frage. Ja? Ja, Was Ja, ist ich ja Sie die die mich. Geputzt? Nein, nein, aber stellen Sie mich eine Frage. Habe ich doch eine was wollten Sie gerne wissen? Sag mir Bescheid. Ja, hast du deine Zähne geputzt? Ja, genau, ich habe das. Ja? Aber was interessieren Sie das? Was hat oh, das, zu tun, ja. das hat zu tun mit dem Online-Handel? Das hat nichts zu tun mit dem Online-Handel, Hartmut. Okay? Nee? Ich dachte, man kann nee. mit zu verhandeln. <lacht> Hartmut, hören Sie sich an. Schimmeldöner. Äh, Nein, no, no, ich werde Ihnen jeden Tag zu rufen, weil ich ja? habe eine Gründe. Okay? Okay, du hast bei uns eine irgendwo? Anmeldung. Du hast bei uns eine Anmeldung gemacht, glaube ich. Ja? Deswegen ich rufe ihnen an. Aber lass mich ein paar Informationen mit Ihnen teilen, Okay, wir haben die Möglichkeit, ein bisschen seriös zu werden, okay? Nee, ein seriöse Sprache, eine seriöse Sprache zusammen zu machen, okay? Aber Und bei so dir bekommt man doch keine seriöse Sprache. Nein, ich bin sehr seriös, bist du nicht nee. seriös? Du hast, hast Lust zu witzen. Ich finde mit dich mir. nicht besonders seriös. Ah, ich bin sehr seriös. Ich nee. bin so, dass du wolltest mit mir spielen. Ja, aber du hörst dich nicht besonders seriös an. Wieso, ich bin nicht seriös. Naja, mit deiner Aussprache und so. Klingt nicht seriös. Ah, du kriegst das nicht Klingt seriös. Klingt eher so wie ein Betrüger. Ah, Betrüger. Verdammt. Ja. Aber ich bin ein guter Mensch, glaub mich. Nee. Ich bin nicht ein Betrüger. Doch. Was soll ich mit ihnen machen gerade? So, ich machen, habe die Möglichkeit, genau eine, arbeiten, eine, Sache, eine Sache machen, weil du hast mich Betrüger ge äh, ja, genannt. Das genau. ist, okay, ein Zeichen machen, das ist nicht gut, okay, Aber so ist es mich zu gut. beleidigen. Du hast mich beleidigt, du hast ja? mich Betrüger ge genannt und das ist, okay, ja, unhöflich, ja das Terminale. ist sehr, ist wirklich sehr unhöflich. Das wie kann man, wie kann man Betrüger ein andere ein un unbekannter Mensch, ein ja. unbekannte Leute zu nennen? Genau. Wie okay? kann man denn unbekannte Ich fühle Menschen mich sehr beleidigt. Betrügen. Glaub mich, ich fühle mich ja. sehr, sehr beleidigt. Aber Was warum soll ich gerade Sie machen? Denn unbekannte Menschen. Ich betrüge nicht. Ich bin ein Arbe Ich bin ein Vertreter. Ich habe die nee. Möglichkeit, mit Ihnen zu arbeiten. Nee. Okay? Du bist doch nur ein Krimineller. Ich bin nicht unhöflich. Ich, du bist sehr unhöflich. Ich hingegen bin nicht. Ich bin sehr höflich. Aber ich bin sehr höflich ja mit, mit mal, ihnen. Aber du kannst ja nicht mal vernünftig sprechen. Nein. Aber ja. das ist eine Ausrede, Bruder. Glaub ich. Nee, Du wolltest nee. verschiedene Ausreden das ist eine zu finden. Keine ja, Ausrede. Ja, ja. Nein, das ist eine Ausrede. Nein, nee, nein, Du Aussage wolltest dann. die, die Gesprache zu verändern. Gespräch. das hast du aber gut gespracht. Okay, und dann? Vielleicht solltest aber du vielleicht mal einen Kakerlakenkurs besuchen. Nein, aber ihr seid zehn Minuten, dass wir zusammen sprechen und du hast ja. mich schon verstanden, nicht? Nee. Nein? Nee, deine Aussprache so, ist... So, ja, gerade, du hast mich geantwortet. Ich habe das gut gesagt, ne? No? Nee. Ich habe das fließig gesagt. Ja, nee. wieso hast du geantwortet? Nee. Was habe ich gesagt, damit du nichts zu sagen? Weiß ich nicht, das kann man ja nicht verstehen so gut. Aber du verstehst aber, vielleicht okay. ist eine Schre es gibt eine schlechte Verbindung, aber ja, wie, wie, wie alt sind Sie, Herr Hartmut? Ich bin 34 Jahre alt. Ja. Und du hingegen, wie alt bist du? Ah. Ja, du hast die Frage verstanden, aber du, du wolltest nichts das zu verstanden, okay? Ja, du hast die Frage verstanden. Wie alt sind Sie? Das ist fließig Hochdeutsch. Sehr fließig Hochdeutsch. Und Sehr du hast fließig. das verstanden? Mhm. Ja, ja, ja, das ist hochdeutsch, das ist hochdeutsch. Aha. Ich bin 30 Jahre alt und nee. du entgegen, wie alt sind sie, Herr Hartmut? Du bist 80, 90, 100 Jahre, wie alt bist du? Bist ein nee. alter Mann, du bist 90 oder 100 Jahre? Nee. Mehr oder ein bisschen? Nee. Weniger. Das passt nicht. Du bist... 99 oder 100 Jahre alt? Oder ein bisschen mehr? Ein bisschen nee, oder nee. weniger? Mehr? Du bist mehr? Du hast mehr oder weniger als 99 Jahre alt? Nee. Nee? Ah, ich. 50. Kann ich dir denn behilflich sein? 50. Du hast 50. 45. Was machen wir denn heute noch Schönes? Ja, so. Du hast Lust mit mir zu spielen, so, hm? Ja. Ja, okay. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Nee. Sehr, sehr ja. höflich. Du bist sehr ja. höflich, Hartmut. Ja, das weiß ich. Und Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie. Ah, ich bin Betrüger. Ja. Gerade ja. Kann ich kann Sache Ihnen. Okay, du das hast mich beleidigt. Ich kann schlimm. nicht nicht mehr weiterarbeiten. Ich gehe in die Polizeipost ja. gerade und ich werde eine Sache machen. Überhaupt jetzt. Yes. Glaub ich. Sache, ja, Betrüger. Ja, ja, ja. Betrüger. Nochmal Betrüger. Ja, Krimineller. Ja. Ja, ich bin keine Kriminelle. Ich so. gerade bin bereit zu weinen mit was du hast mich gesagt. Du hast mich Betrüger ja. genannt. Und das mal. ist sehr unhöflich. Weine mal. Ich möchte das mal sehen. Schönen guten Tag. Tschüss. Ja, Betrüger. Tja, und wenn er nicht gestorben ist, dann weint er wohl noch heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen in nördliche Richtung. Wer mag kann den Kanal noch gerne abonnieren, dann verpasst ihr ja auch keine zukünftigen Videos mehr und ihr unterstützt den Kanal, damit wir hier alle ein bisschen größer werden. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!